Heute hat mir Gott eine Bibelstelle geschenkt, die Mut macht, weiter für Gott zu arbeiten, auch wenn es nicht leicht fällt. Und außerdem zeigt sie auf, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Sambalat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauen. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den mächtigen Samaria sagte er, was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern, werden sie es heute noch vollenden, werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind. Und Ammonita Tobia, der neben ihm stand, war frei, was sie auch bauen, schon ein Fuchs will die Steinmauern einreißen, wenn er hinaufspringt. Da betete ich, höre uns, unser Gott, wie verachtet wir sind, lass ihren Hohn auf sich selbst zurückfallen und lass sie Plünderung erleiden in einem Land, in dem sie gefangen sind. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg und hilge ihre Sünden nicht aus vor dir, denn sie haben dich vor allen Baumeuten beleidigt. Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig. Und das Volke war Mut zur Arbeit und war mit ganzem Herzen dabei. Als Hanbalat und Tobia und die Araber, Ammonita und Aschodita hörten, als die Wiederherstellung der Mauer Jerusalems Fortschritte machte und die Lücke in der Mauer sich zu schließen begann, kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und in Jerusalem einzufallen um Verwirrung in der Stadt zu stiften. Doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sich vor ihnen zu schützen. Und das Volk von Judah sprach, die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt. Wir können die Mauer nicht weiterbauen. Unterdessen sagten sich unsere Feinde, bevor sie überhaupt wissen, was geschieht, werden wir mitten unter ihnen sein, sie töten und ihrem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihre Nähe wohnten, kamen und es wohl uns zehnmal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach Sitten geordnet, an die tieferen Stellen hinter den Mauern an die offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bögen. Und ich sah mich um, trat von die vornehmen Bürger die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihm, fürchtet euch nicht vor ihm, denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause. Als unsere Feinde hörten, dass wir ihren Plan kannten, und dass Gott ihn vereitelt hatte, kehrten wir in die Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Und von jedem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Männer an der Mauer arbeitete, während die andere Hälfte mit Sperren, Schilden, Böden und Brustpanzern bewaffnet Wache stand. Die führenden Männer standen hinter dem Volk von Judah, das die Mauern wieder aufbaute. Die Lastenträger verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Jeder, der baute, trug ein Schwert an seiner Seite und der Mann mit dem Signalhorn stand neben mir. Ich erklärte den vornehmen Bürgern, den Oberhäupten der Stadt und dem übrigen Volk. Der Bau, an dem wir arbeiten, ist groß und sehr weitläufig. Wir arbeiten getrennt entlang der Mauer und weit voneinander entfernt. Es lauft, wenn ihr den Klang des Hornes hört, sofort dahin, von wo er ertönt. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiten wir, während die eine Hälfte die Sperre hielt, vom Beginn der Morgendämmerung Morgen an bis abends die Sterne wieder sichtbar wurden. Darüber hinaus forderte ich damals alle auf, über Nacht in Jerusalem zu bleiben. Auf diese Weise konnten Sie und Ihr Gefolge nachts Wache stehen und tagsüber arbeiten. In dieser Zeit kam keiner von uns, weder ich, meine Verwandten, meine Diener, noch die Wachen, die bei mir waren, je aus unseren Kleidern. Alle führten wir unsere Waffen mit, selbst wenn wir nur Wasser holten. Gott hat die Mauer von Jerusalem von seinem Volk wieder aufbauen lassen. Und die Mächtigen haben wir geglaubt, dass sie es nicht können, haben über sie gespottet. Davon haben sie sich aber nicht lassen, also haben trotzdem weitergebaut. Und selbst als dann die Feinde sich entschlossen hatten, ging sie fortzugehen und Verwirrung zu stiften. Haben sie sich nicht abhalten lassen, wo sie von der vielen Arbeit schon erschöpft war. Sie haben auf Gott vertraut und haben sich gerüstet. Sie haben Wachen aufgestellt und alle Arbeiter mit Schwertern versorgt. Es kann auch mal in unserem Leben vorkommen, dass Gott möchte, dass wir viel arbeiten, obwohl wir schon erschöpft sind. Dann dürfen wir auf ihn vertrauen, und da ist es auch wichtig, dass wir weiter in Gottes Wort lesen, damit wir ausgerüstet sind für alle Angriffe von außen. Denn wenn wir was für Gott machen, dann kommen Angriffe und uns abhalten wollen, weiter das zu tun, was wir machen sollen. Und dafür sollen wir gerüstet sein. Mit dem Wort Gottes, was unser Schwert und unser Schild ist. Bleib auch im Gebet und sag ihm, was dir zur Last fällt. Vergiss Gott nicht zu danken für alles, was er dir zur Verfügung stellt. Denn Gott gibt dir alles, was du brauchst, den nächsten Schritt zu tun. Und er lasse dir auch nur das auf, was du mit seiner Hilfe ertragen kannst. Was du nicht tragen kannst, das trägt Jesus für dich. Das heißt aber nicht, dass dir alles leicht fallen wird. Gott hat mir schon Dinge spüren lassen, ertragen lassen, bis er eingegriffen hat. Und es war nicht leicht, aber trotzdem war er immer bei mir und hat mir geholfen durchzustehen. Und wenn ich es wirklich nicht mehr ertragen konnte, dann hat er die Last für mich getragen. Deshalb bring deine Anliegen vor Gott. Sag ihm, was dir zur Last fällt. Vertrau auf Gott, dass er dir helfen wird. Und Gott meint es gut mit dir und möchte dir helfen. Dafür darfst du dankbar sein. Etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Da gab es solche, die sagten, wir haben viele Söhne und Töchter, wir brauchen mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Andere sagten, wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet, wir brauchen Getreide, um unseren Hunger stillen zu können. Und noch andere sagten, wir haben unsere Felder, unsere Weinberge bereits bis ans äußerste beliehen, um den König die Steuern zu bezahlen. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wir haben bereits einige unserer Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören längst anderen. Als ich Reklaten darüber hörte, wurde ich sehr zornig. Ich dachte nach und klagte dann die vornehmen Bürger, und Oberhäupter der Stadt an. Ihr betreibt Wucher mit euren eigenen Verwandten. Ihretwegen berief ich eine große Versammlung ein. Dort sprach ich zu ihnen. Soweit es uns möglich war, haben wir unsere jüdischen Verwandten losgekauft von den fremden Völkern. Und nun verkauft ihr eure Brüder damit sie uns wieder zum Kauf angeboten werden. Sie aber schwiegen und hatten nichts zu ihrer Verteidigung vorzubringen. Da fuhr ich fort. Was er tut, ist nicht gut. Sollte er nicht in Ehrfurcht vor Gott leben, um zu verhindern, dass wir zum Hohn der Nation und unseren Feinden zum Gespött werden? Auch ich selbst, meine Brüder und meine Diener haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Doch nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen und nichts mehr zurückfordern. Gebt ihnen ihre Felder, Weinberge, Olivenhaine, und Häuser noch heute zurück und erlasst ihnen auch alles, was euch an Geld, Getreide, Wein und Öl noch schuldig sind. Da antworteten sie, wir wollen alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen einfordern. Wir wollen tun, was du sagst. Das Volk, das so schwer zu schuften hatte, hat fast alles aufgegeben, nur damit sie für Gott die Mauer bauen können. Und dann haben sie sich beklagt, zu Recht beklagt, bei ihren eigenen Brüdern, die ihnen alles weggenommen haben. Genauso kann es auch bei uns sein, dass wir erstmal für Gott arbeiten und Verlust erleiden, aber dass dann Gott uns wieder Gerechtigkeit verschafft. Gott meint es gut mit dir und auch mit mir, so habe ich ganz auf ihn vertraut. Ich möchte nicht mehr auf meine Umstände schauen, sondern auf Gott. Ich richte meine Gedanken auf ihn aus.